Ja, ich bin nicht sehr laut, weil ich etwas erkältet bin. Ich bitte also zu protestieren, wenn ich nicht mehr zu verstehen bin, dann werde ich mir Mühe geben, etwas lauter zu werden. Wir schreiben den 24. Oktober... Es hält. 2000, nein, 1914. Deutschland ist Weltmeister. Der große Krieg hat ein schnelles Ende gefunden. Mit klingendem Spiel ziehen heimkehrende deutsche Truppen von der Siegessäule durchs Brandenburger Tor am Kaiser auf der Siegestribüne vorbei. Jetzt ist das erste Garteregiment zu Fuß angekommen. Wilhelm II., den Großen werden ihn die Zeitungen am nächsten Tag nennen, gebietet Halt und reißt mit einer energischen Handbewegung sein blankes Schwert in die Höhe. Soldaten, ruft er, als ihr im August ins Feld zog, habe ich euch geschworen, dieses Schwert erst dann wieder in die Scheide zu stecken, wenn ich den Frieden diktieren kann. Der Kaiser küsst sein Schwert und ruft, es ist vollbracht. Und dann steckt er unter Hurra und Jubelrufen, das Schwert in die Scheide. Es ist erreicht. Nach ihrem Sieg an der Marne am 6. September waren wie geplant die deutschen Truppen im Sturm nach Paris vorgedrungen, hatten am Monatsende ganz Frankreich in ihrer Hand. Und der russische Koloss auf dünnen Füßen war unter den wuchtigen Schlägen des deutschen Soldaten auch schnell zusammengebrochen. Der diktierte Frieden ist ganz nach dem sehr gemäßigten Septemberprogramm des deutschen Kanzlers Theobald von Bethmann-Hollweg ausgerichtet. Auf dem Höhepunkt der Marne-Schlacht hatte der Reichskanzler die alten Mindestforderungen der deutschen Industrie zu Papier gebracht. Und jetzt ist es verwirklicht. Frankreich tritt die urdeutschen Gebiete an der Kanalküste von Dünnkirchen bis bologna ab und natürlich Belfort, den Westabhang der Vogesen und das Erzbecken von Brienne. Frankreich zahlt Kriegsentschädigung so hoch, dass es nie wieder hochkommt. Belgien ist Vassallenstaat, Rest-Belgien versteht sich. Denn Lüttich und Antwerpen sind preußisches Staatsgebiet. Luxemburg wurde um belgisches und französisches Gebiet vergrößert und ist jetzt deutscher Bundesstaat. Im Osten wird gerade ein breiter Grenzstreifen von polnischer und jüdischer Bevölkerung evakuiert. Aber das ist erst der Anfang. Der ganze Kontinent, auch mit Italien, Schweden und Norwegen, ist der Mitteleuropäische Wirtschaftsbund, selbstverständlich von der Mitte, von Berlin ausgeführt. Und auf dem Schwarzen Erdteil gibt es jetzt Deutschlands riesiges mittelafrikanisches Kolonialreich, zusammengefügt aus den bisher französischen, belgischen und portugiesischen Kolonien. Deutschland ist Welt. So hatten sie es sich ausgedacht, die deutschen Eliten mit ihrem Griff nach der Weltmacht im August 1914. Sie ahnten nicht, aber sie hätten es bei rationaler Überlegung merken müssen, dass von diesem Griff nur der Titel eines Buches übrig bleibt, mit dem ein in seiner Zunft verhasster und heute wieder verhasster Historiker ihr Wollen und ihr Scheitern beschreibt. Und ihre Schuld an einem Weltkrieg, der neuneinhalb Millionen Menschen, neuneinhalb Millionen Soldaten das Leben kostete. Nicht gerechnet die Millionen toter Zivilisten, die Vermissten, die oft schwer verstümmelten. Schuld? Man konnte das schon immer auch ganz anders sehen. Es war eine Tragödie. Der angesehene Großhistoriker Golemann erzählt eine bewegende Geschichte über einen Besuch des Altreichskatzlers Fürst von Bülow nach Kriegsausbruch in Berlin. Er sah den Kaiser, ein bleiches, erschrockenes, ich möchte sagen verstörtes Antlitz mit unruhig flackernden Augen, erregt und dabei doch abgespannt er sah den unbeschreiblich hilflosen und traurigen ausdruck im blick des reichskanzlers und fragte ihn nun sagen sie mir bloß wie ist dies alles gekommen <lacht> betmann holweg hob seine langen arme gen himmel und antwortete mit dumpfer stimme ja wer das wüsste Golomans historische Hilfsauskunft auf diese neun Millionen Tote frage, man könnte es nicht wahrhaftiger darstellen. Sie, die der Welt als die ruchlosen Anstifter erschienen, wussten nicht, wie ihnen geschehen war. Über Bethmann schreibt er, der brave Mann ist die Gewissensqualen, welche diese Angelegenheit ihm bereitete, nie mehr. Unsinn. Gewissensqualen hat der Reichskanzler bethmann Hollweg im August 1914, als er gerade mit seinem Kaiser und dessen Generalen den Krieg ausgebrochen hatte, überhaupt nicht. Es war etwas anderes. Der Kanzler ist derjenige gewesen, der am Ende entschieden hat, die Sache eskalieren zu lassen. Er wollte die Entente, das Bündnis England, Frankreich, Russland testen. Das ging daneben. Er hatte sich schlicht verzockt. Diese Auskunft gab 100 Jahre später der durchaus konservative Militärhistoriker Michael Ebgenhans in einem Interview den Potsdamer Neuesten Nachrichten. Das könnte er dagegen unter den Kollegen fast so wie 1961 als Fischer aufsagen. Lauter. fast so wie 1961. Da platzt in die Geschichten erzählende deutsche Historikerzunft, die es auch nicht besser wusste als der zitierte Golo, eine Bombe. Sie ist 896 Seiten dick, heißt Der Griff nach der Weltmacht und stammt von dem schon erwähnten Hamburger Ordinarius für Mittlere und neuere Geschichte Fritz Fischer. Er zerstört die herrschende Legende, dass keiner 1914 den Krieg gewollt habe, dass alle nur hineingeschlittert seien, wie es später der britische Staatsmann Lloyd George behauptete. Fischer verlor sich nicht in Spekulationen über das Seelenleben von Kaiser und Kanzler. Er enthüllte durch sorgfältiges Aktenstudium die Kriegsziele der Reichsregierung und das noch wildere Annexionsprogramm, des Alldeutschen Verbands. Und er zeigt auf, hinter welchen Krieg Krupp und die AEG, Siemens und die Deutsche Bank stehen. Mhm. Kurz, Fischer, dessen Thesen von Spiegel und Zeit und von jüngeren Historikern aufgegriffen werden, ist lästig. Vor allem aber, er stellt deutsche Kontinuität her. Die Historikerzunft, der es gelungen war, Hitler als fürchter. Betriebsunfall, der nie wieder vorkommt, aus der deutschen Geschichte herauszuoperieren, tritt von Kiel bis Freiburg gegen die aufgewärmte Kriegsschuldlüge der Alliierten an. So schreibt es hoch aus dem Norden aus Kiel Michael Freund an die Frankfurter Allgemeine. Freund, eigentlich Politologe, hatte in seiner bis heute weit verbreiteten deutschen Geschichte für den Bertelsmann bedeutende, Eigene Kriegsschuldtheorien verfochten. Aus dem Balkan quoll das Leichengift, an dem Europa sterben sollte. Über Serbien? Es war verständlich, dass Österreich das giftige Insekt zertreten wollte. Dieser Professor, der 1937 völkische Zersetzung und soziale Drohung bekämpfte, erläuterte nun in der maßsetzenden Frankfurter Allgemeinen, warum die Kriegsschuldfrage nie wieder zu ihrem vergiftenden Leben erweckt werden dürfe. Freund aus Kiel, unser gegenwärtiges politisches Dasein legt uns die Verpflichtung auf, über das Wesen des Ersten Weltkrieges mit uns ins Reine zu kommen. Denn, wenn es so wäre, dass 1914 dasselbe geschah wie 1939, dass nämlich die planvolle Entfesselung eines Weltkrieges durch die Führung des deutschen Diktators stattfand, dann könnten wir das Buch der deutschen Geschichte endgültig zuschlagen. Dann hätte immer Hitler über uns regiert und würde er immer über uns regieren. Von Freiburg aus machte Altmeister Gerhard Ritter seine Bataillone. Mobil. Dem Berliner Kollegen Hans Herz Oktober 1961, Fischer habe ein Band über die deutschen Kriegsziele mit einem sensationellen Titel herausgebracht und behauptet, dass Bethmann Hollweg den Weltkrieg entfesselt habe, um Eroberungen im Osten und Westen zu machen. Ritter empört. Wenn das wahr ist, so fordert das die ganze deutsche Historikerschaft zu einer kritischen Auseinandersetzung heraus. Und so wurde Fischers Buch über Kriegsschuld und Kriegsziele für den Göttinger Historiker Börse Ernst Schramm schlicht Landesverrat. Für den Kölner Ordinarius Theodor Schieder eine nationale Katastrophe. Ritter selbst sprach von Flake Landentum und bezichtigte Fischer, er. Zersetze den Wehrwillen der deutschen Jugend. Der Unterschiede, dem Herausgeber der historischen Zeitschrift, schrieb Ritter: Ich empfinde dieses Buch in gewissem Sinne als eine Herausforderung an die ganze deutsche Historikerschaft, soweit sie noch in einem Traditionszusammenhang mit der Arbeit vergangener Geschlechter steht. Ritter alarmiert den Hamburger Betierwisten Hermann Aubiden der prompt das Buch seines Kollegen Fischer ein Schandbuch nennt. Auch der von Ritter angeschriebene Westberliner Historiker Hans Herzfeld, Zu dieser Zeit gerade als Gründungsmitglied der bedeutenden Extremistenorganisation rettet die Freiheit tätig. Wir brauchen zur Schließung der Reihen in Berlin die Schließung der Reihen in Westdeutschland. Er stellt sich vorbehaltlos in den Dienst der guten Sache. Er versteht viel von der Kriegsschuldfrage. Der Kriegsfreiwillige von 1914, Offizier im kaiser franz karte regiment war in der Weimarer Zeit als geistiger Schildknappe des Generals Ludendorff in der Heeresgeschichte tätig. Er trug durch sein Buch die deutsche Sozialdemokratie und die Auflösung der nationalen Einheitsfront im Weltkrieg, zur Dolchstoßlegende bei, wörtlich der Versailler Friede ist in seiner ganzen Furchtbarkeit erst durch die Revolution möglich geworden, die Deutschland alle Waffen, die physischen wie die moralischen, aus der Hand schlug. Aus ihren rassischen Gründen entfernten die Nazis Herzfeld 1938 aus seiner Professur, doch die Wehrmacht nahm ihn mit offenen Armen auf. Er konnte über die Schuldfrage am Ersten Weltkrieg weiterforschen und wurde vom Heer bezahlt, bis er, wie übrigens auch der erzkonservative Ritter, 1944 von der Gestapo verhaftet wird. Jetzt, 1961, eilt Herzfeld Ritter zur Hilfe und veröffentlicht in der historischen Zeitschrift einen Aufsatz, in dem er Fischer vorhält zur Beurteilung der deutschen Kriegssiedel genüge nicht eine ausschließliche Stützung auf eine im amtlichen Schriftwechsel der maßgebenden Behördenstellen gefundenen Aktenbasis. Eine Vortragsreise durch die USA, zu der Fischer vom Goethe-Institut eingeladen wurde, das Auswärtige Amt, torpediert sie, treibende Kraft, Staatssekretär Karl Karstens von der SA, NSDAP und nunmehr der CDU, der spätere Bundespräsident. Angesehene US-Historiker protestieren. Fritz Fischer wird auf Kosten von US-Universitäten eingeladen. Bundestagspräsident Eugen Gerstenmeier veröffentlicht im offiziellen Bilde der Bundesregierung eine Anklage gegen den Hamburger Professor und die deutsche Geißelbruderschaft. Und Franz Josef Strauß fordert die Bundesregierung auf, alle ihr zu Gebote stehenden Mittel und Möglichkeiten zu verstärken, aufeinander abzustimmen und auf diesen einen Schwerpunkt auszurichten, dass die gewohnheitsmäßigen, fahrlässigen und manchmal bewusst in den Dienst der Auflösung der westlichen Gemeinschaft gestellten der Zerrung der deutschen Geschichte und des Deutschlandbildes von heute, bekämpft und beseitigt werden. Hans Rothfels betritt die Szene. Der Offizier des Ersten Weltkriegs kämpfte in der Schlacht an der Marne, während Reichskanzler Bethmann Hollweg in Berlin seine Eroberungspläne im Septemberprogramm zusammenstellen ließ. Rothfels fiel vom Pferd und verlor ein Bein. Doch seinen überschwänglichen Patriotismus tat dies keinen Abbruch. Noch 1951 bestätigte ihm der Nestor der bundesdeutschen Historiker, Geheimrat Friedrich Meinecke, in einer Festschrift zum 60. Geburtstag. Es entsprach unserer gemeinsamen Grundgesinnung in den Anfängen des Ersten Weltkriegs alle Kräfte des deutschen Geistes zusammenzufassen, um den Kampf um unsere Selbstbehauptung zu dienen. Davon kam rothfels nicht mehr runter. Der Bismarck-Fan wurde 1926 Professor an der Königsberger Albertiner Universität, die er als Vorposten in der Ostbewegung betrachtete. Und seinen Studenten brachte er einen besonderen Wissenschaftsbegriff bei Vorgeschichte und Geschichte, Germanistik und Volkskunde, sie stehen alle hinter einer kämpfenden Front. Und er versprach ihn: so sind Wissenschaft und Wissenschaftserziehung an der Albertina gegen das Scheinbild einer neutralen und objektiven Erkenntnis gefeit, die ins Leere all verstehen und zur Standpunkt. Das schrieb für Rothfeld 1928, aber das verhinderte nicht, dass 1960 die wissenschaftliche Buchgesellschaft dieses völkische Zeug von damals wieder auflegte. Kein Zufall. Sie unterstand damals dem Altnazi und späteren NPD-Ideologen Ernst Anrich, der einst die Auflösung des, De Auflösung des rassischen Denkens und den Vorstoß des Judentums bekämpfte. Rothfels störte die Neuauflage nicht, seine alten Ideen. Im Gegenteil, im Vorwort von 1960 bekennt Rothfels. hier und da ist ein Wort und eine Wendung gestrichen worden, die heute nicht mehr so in die Feder fließen würde. Der völkisch-parteiische Wissenschaftsbegriff fließt ihm also noch 1960. Freilich? Nazis war das Blut des bis in die Knochen deutschnationalen Historikers nicht arisch genug. Noch 1935 versuchte Rothfels die Hitlerregierung zu überreden, ihm wenigstens einen Sonderauftrag für die Weltkriegsgeschichte und Ostfragen zu erteilen. Er machte seine Volkstums- und Schulungsarbeit in den baltischen Staaten geltend und seine Ausbildung, die ihm das Wehrkreiskommando eins für besondere Aufgaben zu teilhaben werden lassen. SS-Obergruppenführer von Rüttentrop, der spätere Außenminister, unterstützte das Gesuch. Wissenschaftsminister Rust trug es dem Führer Adolf Hitler vor, in seiner Wohnung vor, mit dem Hinweis, Rotfelds Vorträge seien für unsere Außenpolitik nützlich. Doch die Zoologie siegt. Immerhin für die Auswanderung gewährte Rittendroch den enttäuschten Professor eine devisenrechtliche Sonderbehandlung. Auch in der US-Emigration blieb Rotfels der deutschen Sache treu und kämpfte gegen eine standpunktlose Wissenschaft. Und das kam so. Zu seinem Freundeskreis in den USA gehörte ein gewisser Kurt Rietzler. Der war 1914 Sekretär von Reichskanzler Bethmann-Holbeck. Hollweg, sein Biograf Wayne Thompson, nennt ihn Bethmanns Assistenten für politische Kriegführung. Während Rotfels an der Marm verwundet wurde, arbeitete Rietzler an den Raubzugsplänen des eingangs vorgeführten Septemberprogramms der Reichsregierung weil er 1915 die Tochter des jüdischen Malers Max Liebermann geheiratet hatte, musste er 1938 in die Emigration. Dieser ehemalige Kanzlergehilfe hatte Tagebuch geführt und las daraus im Emigrantenkreis vor. Auch das, was er in den entscheidenden Krisenmonat Juli vor der deutschen Kriegserklärung am 1. August 1914 notiert. Aus diesen Lesungen ging hervor, dass Kanzler Bethmann Hollweg im Juli 1914 unbedingt kriegswillig war. Als Rietzler nun 1941 und nochmal 1946, 1947 plante, sein Tagebuch zu veröffentlichen, riet ihm Historiker Rothfels dringend ab. In der gegenwärtigen Situation, sei es unzweckmäßig, eine historische Quelle zu veröffentlichen, aus denen hervorgeht, dass Deutschland nicht nur mit der Kriegsschuld von 1939 belastet, sondern auch noch für den Ersten Weltkrieg verantwortlich sei. Solche Diskretion im Umgang mit wichtigen zeitgeschichtlichen Quellen für einen Mann mit seinem Wissenschaftsbegriff Ehrensache zahlte sich nach der Rückkehr aus der Emigration aus. Rothfels wurde, wie passend, Leiter des Instituts für Zeitgeschichte sowie Gründer und Mitherausgeber der Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte. Und das ist Rothfels auch noch im Frühjahr 1962. Zu dieser Zeit sitzt der Doyen des deutschen Historikerchors Fritz Gerhard Ritter in Freiburg und was man noch gegen Fritz Fischer unternehmen und wie man Bethmann-Holweg vom Vorwurf der Kriegstreiberei freisprechen kann. Da erreichte ein gute Kunde von dem Historiker Egmont Zechlin, dem Gegenspieler Fritz Fischers an der Hamburger Universität. Zechlin, der sich 1940 damit beschäftigt hatte, die wissenschaftlichen Voraussetzungen für eine zukünftig, heißt für Gerhard Ritter, da gäbe es noch einen Nachlass, das wird man Ritzler ein Tagebuch sogar, was daraus geworden sei. Ritter versichert, die Publikation der Tagebücher sei heute dringlicher als jemals und er wendet sich sofort an Herbert Aubin, den Präsidenten der zuständigen Historischen Kommission. Ritter, meines Ermessens hat diese Publikation nach dem Erscheinen des Buches von Fritz Fischer eine eminente Bedeutung. Von den Bekannten und Freunden des Kreis Bethmanns lebt heute niemand mehr. Es kann auch nicht mehr aus dem Kreis Bethmanns auf die schmählichen Anklagen Fischers geantwortet werden. Die einzige Hoffnung, in das Innere des, der Gedanken des Bethmann-Holwig-Kreises einzudringen, Die einzige Hoffnung in das Innere des Gedankens des Bethmanns, den Kreises einzudringen, beruht, so viel ich sehe, auf den Tagebüchern Kurt Wixers. Doch noch am 21. März schickt Rothfels ihm einen vertraulichen Brief und schreibt, er weiß es ja aus dem Ritzler Tagebuch, dass die Haltung Bethmann, Bethmanns im Juli 1914 doch anders war. Wird er sie die Hoffnung schwinden? Erschreckt und bestürzt, antwortete er Rotfels. Wenn betmann wie sie schreiben, im Juli 1914 den Wunsch hatte, den Krieg mit Russland herbeizuführen, dann hat er entweder mit dem Schicksal des deutschen Volkes gewissenlos gespielt oder sich in geradezu unglaublichen Illusionen über unsere militärische Leistungsfähigkeit bewegt. Auf alle Fälle hätte dann, Fischer völlig recht, wenn er bestreitet, dass Bethmann Hollweg ernsthaft den Krieg zu vermeiden wünscht. Wenn er bestreitet, dass Bethmann Hollweg ernsthaft den Krieg zu vermeiden wünscht. Ritters Welt bricht zusammen. Stimmt das, was nach Ihrer Ansicht Ritzlers Tagebuch ergibt, so müsste ich meinen Aufsatz kassieren, statt ihn zu veröffentlichen. Und abwarten, ob die Jagd nach dem Tagebuch Rietzlers, die wir jetzt veranstalten, Erfolg haben wird oder nicht. Wenn Riezler nach der Auskunft seines Bruders an sich dem Bruder auf dem Totenbett verpflichtet hat, das Tagebuch keinem Historiker zu zeigen, obwohl er es ihm schon gezeigt hatte, so haben wir es hier mit einem sehr unheimlichen Staatsgeheimnis zu tun. Und alle historischen Perspektiven verschieben sich. Denn auch das von Fischer an die Spitze seines Buches gestellte sogenannte Septemberprogramm bethmann holwegs rückt dann in eine völlig veränderte Beleuchtung. <lacht> Gelingt es nicht, dieses dunkle Geheimnis aufzuhellen, das heißt die Ritzerschen Tagebücher doch noch in die Hand zu bekommen, so weiß ich nicht, wie ich überhaupt weiterarbeiten soll, in so großer Ungewissheit über die letzten Zusammenhänge. Doch wie gut. Ritters innerer Schweinehund ließ sich, wie ist allerdings unbekannt, überwinden. Sein Aufsatz gegen Fischer erscheint noch 1962 in der historischen Zeitschrift. Ritter erkennt, dass Fischers Buch. Das fischer zeichne im Rahmen einer Erneuerung der Schuldanklage von Versailles ein völlig neues Bild des Reichskanzler Bethmann-Hollweg. Anstelle des streng gewissenhaften, ehrlichen, aber in seinen Entschlüssen schwer beweglichen, durch immer neue Bedenken gequälten Beamten trete bei Fischer ein sehr verschlagener Machtpolitiker der mit gewissenloser Leichtfertigkeit mit Deutschlands Schicksal spiele. Damit ist für Ritter ein erster Gipfel erreicht in der Selbstverdunklung deutschen Geschichtsbewusstsein, das seit der Katastrophe von 1945 die frühere Selbstvergötterung verdrängt hat und nun immer einseitiger sich durchzusetzen. Berlin, 18. März 1946. Auf Einladung des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands unter dem Vorsitz des bekannten Kommunisten Johannes Erbecher spricht im Haus des Rundfunks ein Mann, der ein Jahr später Professor für neuere Geschichte, und zwei Jahre darauf noch weit mehr sein wird. Der Redner sagt mit seiner sonoren Stimme, die Frage des deutschen Geschichtsbildes steht als schwerste Aufgabe im geistigen und politischen uns. Sie ist nicht dadurch zu lösen, dass man eine Reinigungsanstalt herbeiholt und die braune Farbe abputzen lässt um eine andere Farbe aus bereitgestellten Kübeln aufzuschmieren. Sondern die Forderung ist die, dass wir in den Raum der Wissenschaft wieder die zweckentbundene Wahrheit hereinführen. Ein gutes Jahrzehnt später ist Bundespräsident Theodor Heuss, er war Mitwisser dessen, was Gerhard Ritter das sehr unheimliche Staatsgeheimnis nannte. Heuss, ein großer Liberaler, der 1933 unter Fraktionszwang, wie er sich später entschuldigte, dem Ermächtigungsgesetz für Hitler zugestimmt hatte, kannte Kurt Rietzler seit 1918 und ist mit ihm befreundet. Der Freund, nach Europa zurückgekehrt, stirbt im Oktober 1955 in einem Münchner Krankenhaus. Sein Bruder, der Münchner Musikhistoriker Walter Rietzler, vertraut dem Bundespräsidenten an, dass ihm die Vernichtung der Tagebücher zur Pflicht gemacht worden sei, weil Kurt den Historikern misstraut habe. Ende 1956 sucht Heuss den Rietzler Bruder in Ebenhausen auf und bekommt Einblick in die Tagebücher kurz. Walter hat ihn zuvor gebeten, zu überlegen, ob und inwieweit man es verantworten kann, entgegen dem klaren Willen kurz einen Teil dieser Darüber wieder, der Geschichtsforschung zugänglich zu machen. Im selben Jahr gesteht Zeitgeschichtsführer Rot Rotfels, dem Bundespräsidenten, sowie dem Direktor des Max-Planck, Göttinger Max-Planck-Instituts für Geschichte, Professor Hermann Heimbel, dass er Kurt Rinzler nach dem Krieg aus politischen Gründen von der Veröffentlichung seiner Tagebücher abgeraten habe. Heuss plädiert am 13. September 1957 für eine Freigabe der Tagebücher an die wissenschaftliche Forschung. Abschriften der Tagebücher gelangten zu treuen Händen an die Historische Kommission in München, die den Kölner Historiker Peter Rasso beauftragt, sich der Tagebücher anzunehmen. Bei Rasso wären sie in den allerbesten Händen gewesen. Er war der letzte Mitarbeiter bethmann holwegs nach dessen Sturz 1917 und hatte ihn auch bei der Abfassung seiner Memoiren Betrachtungen zum Weltkrieg, unterstützt. 1936 wurde er Professor für die Geschichte der Kriegskunst, nachdem er sich ein Jahr zuvor über die Kriegsschuldfrage in ihren Abwandlungen während des Krieges in den Berliner Monatsheften geäußert hatte. Diese Zeitschrift führte vor der Nazizeit den Titel Die Kriegsschuldfrage und wurde von der Zentralstelle zur Erforschung der Kriegsursachen einem von dem Auswärtigen Amt ausgehaltenen Propaganda-Institut herausgegeben. Jetzt, 1957, erklärt Rasso in einem Gutachten Ritzlers Tagebuch sei eine Quelle von unermesslichen historischen Wert aus der man herausarbeiten, denn man könne aus ihr herausarbeiten, dass Bethmann nicht zu den Annexionisten gehört habe. Er hätte es jedoch für weniger wichtig, ob eine Veröffentlichung in diesem Jahr oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren stattfände. Die Veröffentlichung der Tagbücher etwa unter dem Titel aus der politischen Welt bethmann Hollwegs" solle weit über die Person Wietzlers hinausgehen. Eine neue Generation würde dann erkennen können, dass es die besten Kräfte der Nation sind, die von bethmann hollweg über Naumann und Stresemann, den Stresemann der 20er Jahre, zu Heuss und Adenauer führen. Der ausgeguckte rietzler spezialist Raso war Spezialist für schöne, für wunderbare historische Kontinuitäten. Ein Jahr später analysierte er in Geschichte, in Wissenschaft und Unterricht. Im Nordatlantikpakt fällt den Vereinigten Staaten geschichtlich etwa die Rolle zu, die Preußen im Deutschen Reich von 1871 bis 1919 zu spielen hatte, nämlich die Rolle des größten Schwertträgers. Waffenschmiedes und Geldgebers. Amerika der Maßgeber, der Generalnenner, ohne den politisch nichts ins Werk gesetzt werden kann. Rasso hätte also Gewehr für einen zuverlässigen Umgang mit den Ritzler dagebücherten geboten. Doch leider war Bruder war ja schon misstrauisch geworden, weil zu viele Tagebuchabschriften unter den Historikern zirkulierten. Er forderte alle zurück. Es ging noch etwas hin, es ging noch etwas her, weil der Ritzler selbst schrieb am 28. Dezember 1958 dem Bundespräsidenten, dass es kaum zu verantworten wäre, diese Aufzeichnungen zu vernichten, ohne dass sie zumindest zum Teil für die Geschichte ausgewertet sind. Neue Verhandlungen kamen zustande. da starb Rassow 1961. Jetzt wird Rasso schüler Karl-Dietrich Erdmann von der Historischen Kommission beauftragt. Fritz Fischers Griff nach der Weltmacht erscheint mit dem von Rietzler ausgearbeiteten Annexionsprogramm vom September 1914. Und der Notruf, den Gerhard Ritter aus Freiburg ausstieß, Jetzt könnten nur noch die Rietzler-Dagebücher als Waffe gegen Fischer helfen, wird vom Präsidenten der Historischen Kommission, Aubin, zur weiteren Veranlassung an Erdmann übergeben. Doch inzwischen erfährt Rietz Ritter im Rotfelsbrief vom 21. März, dass die Haltung Bethmanns im Juli 1914 doch anders war, als bisher angenommen. Schnell schickt Fischer am 30. März Erdmann einen Warnbrief, in dem er die Tagebücher als heikles Material bezeichnet, das selbstverständlich nicht irgendwelchen unbedarften Anfängern anzuvertrauen sei. Weil eben Rothfels in einem Tagebuch von Juli 1914 Äußerungen gelesen hatte, die etwa so klang, als ob Bethmann-Hollweg den, den Krieg mit Russland geradezu wünschte. Zehn Jahre später, 1972, stellt sich heraus, dass Erdmann kein unbedarfter Anfänger war. Im Verlag von Nöck und Trupprecht erscheint innerhalb der deutschen Geschichtsquellen des 19. und 20. Jahrhunderts, herausgegeben von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, ein 766 Seitenband, Kurt Rietzler, Tagebücher, Aufsätze, Dokumente, eingeleitet und herausgegeben von Karl Dietrich Erdmann. Hans Rothfels schreibt Erdmann ein Dankesbrief, denn dieser noch im Juli 1983 in der Zeit stolz zitiert wird. Dass die Quelle selbst ersten Ranges ist, brauche ich nicht zu betonen, auch nicht, dass sie nicht in das Fischernetz passt. Und sie haben mit einer unwahrscheinlichen Mühewaltung die Kommentierung in einer Weise durchgeführt, die ziemlich ohne Parallele ist, soweit ich urteilen kann. Die Kommentierung durch Erdmann ist in der Tat eine unwahrscheinliche Interpretation der Julikrise durch Fritz Fischer vom Herausgeber, die Voraussetzungen so. Dort erdapter Fischer in Polemik gegen die von mir, in dem oben genannten Aufsatz gegebener Interpretation, die jedoch der Einsichtnahme in die Tagebücher, durch die Einsichtnahme in die Tagebücher Rezels bestätigt wird. Als einer der ersten Rezensenten meldet sich Erwin Hölzl, ein bedeutender Gelehrte, Gelehrter zur Wiederverwendung, das ist der durchgängige Euphemismus in den damaligen Jahren für alte Naziprofessoren, der zusammen mit anderen arteigenen Professoren einen Dummelplatz gefunden hat in der 1950 gegründeten Rangegesellschaft. Grundsatz, ein Volk aber, dessen Geschichtsbild brüchig geworden ist, ist in seinem seelischen Kern angegriffen und der Gefahr der Selbstzerstörung ausgesetzt Hölzle, der zusammen mit dem Reichsstudentenführer Dr. Condi den Hochschulring Deutscher Art leitete, 1932 in das DAP eintrat und dort Karriere machte, zuletzt als Obereinsatzführer im Stab des erfahrenen Mordbrenners Alfred Rosenberg im Osten tätig war, schreibt jetzt in der sehr angesehenen Zeitschrift das historisch-politische Buch, die von Erdmann herausgegebenen rietzler dagebücher sein, die schlüssigste war eine dokumentarische Widerlegung der Kriegsschuldese Fritz Fischers. Und er fügt noch einen Satz hinzu, den wir uns gut merken wollen. Diese historische Erkenntnis stützt sich auf nur 15 Seiten des Ritzerschen Tagebuches und einige spätere Rückblicke. Schon ein Jahr nach, der, nach dem Erscheinen der Tagebücher schaut in Österreich eine etwas zu genaue auf den Text und merkt was. Ausgerechnet die 15 Seiten, von denen Hölzle sagte, sie widerlegten Fischers Kriegsschuldthesen, kommen dem Salzburger Historiker Fritz Fellner sehr seltsam vor. Es sind Aufzeichnungen aus dem entscheidenden Monat zwischen dem Mord von Sarajevo und dem Kriegsbeginn. Fellner diese Aufzeichnungen für die Julikrise unterscheiden sich jedoch schon rein äußerlich von den übrigen Tagebüchern. Sie waren nachträglich geschrieben auf 19 Einzelblättern. Die Originalaufzeichnungen für die entscheidenden Tage vom 7.7. bis zum 14.08.1914 sind verschwunden. Dann meldet sich der quellenkritisch erfahrene Historiker Bernd Sösemann zu Wort. Sein Fazit, die Aufzeichnung Rietzler vom 7. Juli bis zum 14. August stellen nicht die Originale der damaligen Tage, sondern später angefertigte Fassungen dar. Und er äußert den Verdacht, dass die Originale aus der Julikrise bewusst vernichtet worden sind. Und dann berichtet Karl-Heinz Janssen in einem Zeitdossier über den Krach unter den Historikern. Janssen fragt nach den Hitler-Tagebüchern, also nun die Rietzler-Tagebücher, nach der Fälschung, eine Verfälschung. Haben hoch angesehene deutsche Historiker in den 50er und 60er Jahren in falsch verstandenen nationalen Interesse Teile dieses Dokumentes beseitigen und unterschlagen wollen? Sogar mit Wissen und Einverständnis des Bundespräsidenten Theodor Heuss hat der Herausgeber der Rietzler Tagebücher, der 73-jährige Emeritus Karl-Dietrich Erdmann seinen Lesern Kürzungen und Veränderungen vereinigt. Und er enthüllt, was es mit einem Gutachten auf sich hat. Ein Gutachter auf sich hat, auf sich hat den Erdmann zu Hilfe zu. Nachdem Sößemann, übrigens nur am Rande in einer Fußnote, nicht sehr aussagkräftige Gutachten zum Alter des Papiers, der Blockblätter für die Julikrise zitierte. Erdmann konterte mit einem vom Bundesarchiv veranlassten Papiergutachten des Diplomchemikers Diplom Arnold Rentz, der erklärte, die Blockblätter. Seien noch vor dem ersten, also diese entscheidenden Blätter aus also dem Juli, seien noch vor dem Ersten Weltkrieg und nicht wert und auch nicht danach erzeugt worden. Dazu zeithistoriker Janssen. In der Gutachter Renz ist derselbe, der dem Stern bestätigte, ein ihm vorgelegtes Muster aus seinem vermeintlichen Hitler-Tagebuch. Stamme aus den 30er oder 40er Jahren. Tatsächlich wurde das Papier der Glatte frühestens Mitte der 50er Jahre hergestellt. Was lehrt uns dieses Schauerstück aus dem Milieu der deutschen Historiker zu oft? Ritter, der Altmeister aus Freiburg schrieb, Nicht Krieg und Auberungslust, sondern tiefe Sorge um das Schicksal Deutschlands, in einer immer bedrohlicher werdenden Umwelt, die sich von Berlin her gesehen als planmäßige Eingreisung durch feindliche Bündnisse darstellte, ist die Grundstimmung des Generalstabs, vor allem seiner Chefs im letzten Jahrzehnt vor 1914 gewesen. Was hier geschmiedet wurde, waren nicht Pläne für eine Eroberungskrieg sondern für eine möglichst erfolgreiche Abwehr feindlicher Angriffe und Eroberungsabsichten. Nur gehörte es freilich zu den seit Jahren Napoleons, das heißt seit Clausewitz feststehenden Lehren der Generalstabstechniker, dass die beste strategische Form der Verteidigung der Angriff sei, weil nur er den Krieg zu einem siegreichen Ende bringen kann. So schrieb Ritter 1964 mitten im Kalten Krieg und seiner westlichen Doktrin der Vorwärtsverteidigung. Und er schrieb es nicht in einem Werk der Geschichtswissenschaft. Er schrieb es in einer Aufklärungsschrift der offiziellen Bundeszentrale für politische Bildung, die er ja. zum 50. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs und zur Widerlegung Fritz Fischers verfasste. In derselben Aufklärungsschrift äußert sich Gerhard Ritter zum Septemberprogramm zu Hollwegs zu den defensiven Kriegszielen des Verteidigungskrieges. Die wichtigste Forderung war, das belgische Tor nach Frankreich, das wir soeben gewaltsam aufgesprengt hatten, dauernd offen zu halten. Und zwar dadurch, dass Belgien die Grenzfestung Lüttich und Fervier neben einem Grenzstreifen an der Maas an uns abtreten sollte. Unter Umständen auch den Hafen Antwerpen mit einer Verbindung nach Lüttich und uns Besatzungsrecht in militärisch wichtigen Hafenplätzen einräumte. Wirtschaft sollte es, wirtschaftlich sollte es von uns abhängig politisch wiederhergestellt werden, aber praktisch nur als Ossalenstadt. Um es dafür zu entschädigen, sollte es die flämischen Hüß Küstengebiete Nordfrankreichs mit Dünnkirch, Calais und Bologna erhalten. Bethmanns Intention ging noch weiter, nahm mehr Rücksicht auf wirtschaftliche Interessen, sein bereits erwähnter mitteleuropäischer Wirtschaftsverband sollte vom Nordkap bis nach Sizilien reichen. Und dazu fällt Ritter schon 1964 der passende Nichtvergleich ein. Heute, im Zeitalter der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, erscheint dieser mitteleuropäische Wirtschaftsverband höchst modern. Aber er war von beethoven holweg nicht wie die heutige EWG als freiwillige Interessengemeinschaft gedacht, sondern als Herrschaftsgebiet des führenden Industriestaates, nämlich Deutschland. Damals, heute nicht. Kurt Rietzler, der das Eroberungsprogramm für Wedmann röllwig ausgearbeitet hatte, wurde vor der Herausgeber Erdmann zum Warner vor dem Krieg hochstilisiert. Doch seine Tagebücher, wenn sie in der von Erdmann herausgegebenen Form echt wären, verraten nur, was nach dem Willen des Tagebuchschreibers die Nachwelt vor dem denken sollte. Aber nicht, was er und betmann holweg in Wirklichkeit getan haben. Am 9. September 1914 notierte Rietzler in dem bisher nicht umstrittenen Teil seines Tagebuchs Heute regnet es, seit vier Wochen zum ersten Mal. Ich bin von tiefster Melancholie erfasst. Weiß nicht warum. Das Dynamische, die Realität des höchsten Gutes. Dieser 9. September, an dem Rietzler sowas in sein Tagebuch geschrieben haben soll, ist der Tag, an dem er das von ihm erarbeitete, Annexionsprogramm an Bethmann holweg übergab. Doch davon steht im Tagebuch kein Wort. Das haben wir erst von Fritz Fischer erfahren. Albert Ballin, der Hamburger Reder und Freund Kaiser Wilhelms II. befand kurz und bündig, den Krieg haben wir gemacht. 2013 hatten sich Fischers Thesen über die Hauptverantwortung Deutschlands über den Ersten Weltkrieg weitgehend durchgesetzt. Kein Historiker, der ernst genommen werden wollte, sprach mehr von Deutschlands Unschuld am Zweiten Weltkrieg. Doch Deutschland muss wieder zu sich selbst finden. Was ist nun aber die Aufgabe Deutschlands in Europa und in der Welt? So fragte der sachverständige Bundespräsident Joachim Gauck am 3. Oktober 2013, den 23. Jahrestag jener zu feiernden deutschen Einheit. Gewiss, so antwortete er, manche Nachbarländer fürchteten ja immer noch eine starke Rolle Deutschlands. Aber andere wünschen sie sich. Und die noch Schwankenden im eigenen Land, meinte er, weniger Verantwortung, das geht eigentlich nicht länger. Deutschland ist keine Insel. Wir müssen, wir müssen uns endlich an mehr Verantwortung gewöhnen und uns dafür etwas anderes abschminken. Kurz davor, ich muss mich doch wohl mal setzen. Okay. Kurz davor, bei Besuch in Frankreich, das war ein Oratur, sah sich mit einer Frage konfrontiert. Erinnern wir Deutsche auch deshalb und so intensiv an unsere Vergangenheit, weil wir eine Entschuldigung dafür suchen, den heutigen Problemen und Konflikten in der Welt auszuweichen? Lasten wir andere unsere Versicherungspoliz zahlen? Es gibt Stimmen, die unser Präsident hört, die ihn bedrängen. Engagement! Engagement! Und ihn gilt Deutschland, so klagt er, laut und schmerz erfüllt, als schlafwandelnder Riese oder als Zuschauer des Weltgeschehens. Wusste Gauck Bescheid, hatte es zum Tag der Einheit schon gelegt, vor seiner Rede, am 9. September erschienen war, die Schlafwandler von dem australischen Historiker Christopher Clark. Frohe Kunde. Er spricht uns frei von der Schuld, ja auch von der Verantwortung für den Ersten Weltkrieg. Er mahnt die Deutschen, die Schuld am Ersten Weltkrieg von Srebrenica aus zu sehen. Also aus dem Jahr 1995 zurück auf die serbischen Attentäter von 1914. Schuld ist der Serbe, der 1999 von deutschen Bombern auf Belgrad bestraft wurde. Deutschland aber spricht klagfrei. Er erwähnt Fritz Fischer in seiner Entdeckung über Berlins, Griff, über Berlins Griff nach der Weltmacht. Nur einmal im Schlusskapitel seines Buches auf Seite 750. <lacht> Clark fragt er nun: Ist es wirklich nötig, dass wir ein Plädoyer gegen einen einzigen schuldigen Staat halten oder eine Rangordnung der Staaten nach ihrem jeweiligen Anteil? an der Verantwortung für den Kriegsausbruch aufstellen? Nein, sagt Clark, und dann sein dickes Buch, die Schlafwandler. Wie kam es zu diesem Titel? Der Spiegel fragte, Herr Professor Clark, Schlafwandeln sind immer. Clark antwortete, nein, aber ich habe oft einen Schlafwandler beobachtet, einen Bruder als kleines Kind. Zum Glück ist ihm nie etwas Schlimmes passiert. Der Spiegel insistierte. Wenn ihr Bruder sich oder anderen etwas angetan hätte, hätten sie ihn dafür verantwortlich gemacht. Der Professor beruhigte. Natürlich nicht. Wer schlafen, macht sich nicht schuldig. Früher glaubte man, dass ein heller Mond die Schlafwandelei verursachen. Heute weiß man, dass es oft eine allzu gefüllte Glase ist, die die Sogner Buhlen im Nachthemd aufs Dach treibt. Hätten die drei Kaiser und die Staatsmänner aller beteiligten Staaten sich einen Nachttopf und um das Bett gestellt, dann wäre der erste Weltkrieg nach der reinen Lehre Genau, nicht ausgebrochen. Dieser Ausbruch war, das weiß er auch klar, genau eine Tragödie, kein Verbrechen. Soll ich weiterleben? Monika. Ja. Als auch klar, genau eine Tragödie, kein Verbrechen. Sechs Wochen nach Gaucks Appell, Deutschland dürfe nicht länger nur schlafwandelnder Riese sein, sondern müsse sich in aller Welt engagieren, beginnt am 14. November das Haus Springer in der Welt eine Kampagne mit drei Glaubenssätzen. Ach, jetzt, was trinkt Wasser? Wasser! Ja, ich, ich kenne das schon. Ja. Wasser, nicht? nicht. Den <lacht> das ein das ich ein bisschen hinlegen. Das ich ja, setzen. Ich das schon. Es ist nicht so sehr schlimm, das ist schon lange passiert. Das war zu, das war zu das anstrengend. Das auch ja, ja, das hat er gesagt. Das ist ein bisschen ein bisschen ein bisschen also, ein bisschen ein ein ein bisschen Nee, weiß nicht. Aber man könnte ihn einfach legen. Das ist nicht so schlimm. Das allererste Mal habe ich ihn geschrieben. Ja, aber das ist ja, was ich kann die Ich das Ja, ich kann weitermachen. Ja, ich kann weitermachen. Ja, ja. Er muss äh, also kann, Milch, dann ja. was trinken. War das schon mal? Schon, mal. schon oft? Aber die ist schon lange nicht mehr. Also, also er, hat, er hat es öfter, so eine schwäche Geschichte der Otto. Und wir sollen jetzt es jetzt nicht... Erkältung dazu. Die Erkältung kommt dazu, jetzt ruht er sich ein bisschen aus und du liest weiter. Ja? <lacht> <lacht> Bitte? <lacht> Meistens im Theater ist ja Theater. Ja, eben. Ja. Ja. <lacht> nur mit Publikum. Ja. Ich rede nur von Großen das Publikum. Das <lacht> <lacht> <In> Hamburg. Das <lacht> <In Hamburg. lacht> ja. aber also. Na gut, also wir hier in guten. Aber für, oh, ich bin ja so empfindlich. Ich muss mal so. Also hey, war ich denn jetzt? Dieser Ausbruch, mit dem, also Ausbruch, oh, Komm, klar. dieser Ausbruch war, das weiß auch klar genau, eine Tragödie. Kein Verbrechen. Kein Verbrechen.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 Hauptverantwortlichkeit des Deutschen Reiches am Ersten Weltkrieg. Zweitens, kein Zweifel aber besteht an der provozierenden Rolle Frankreichs und drittens daran, dass Großbritannien kein eigenes Eisen im Feuer hatte, also kein, kein legitimes Interesse, das ihm das Jus ad bellum verliehen hatte. Ein Recht auf Krieg haben allein Österreich und sein Bundespartner Deutschland gegenüber Serbien gehabt. Formuliert hatte die neuen Glaubenssätze die Krimi-Autorin und Weltmitarbeiterin Cora Stephan, die dann am 2. Januar zusammen mit drei ziemlich echten Historikern, die ihren neuen Artikel mit unterzeichneten, die Kampagne fortsetzte. Dieses Weltquartett ne, verwahrte sich gegen eine, unter deutschen Politikern in Schulen und Redaktionsstuben verbreitete Weltsicht, Deutschland habe nicht nur den zweiten, sondern auch den ersten der beiden Weltkriege angezettelt. Solche Sicht sei aber hochgefährlich. Bei manchen unserer europäischen Nachbarn verdichtete sich, verdichte sich das heute zu dem Diktum mit seiner Europolitik zu dem Diktum mit seiner Europolitik drohe Deutschland den Kontinent ein drittes Mal zu ruinieren. Dagegen aber stehe der von Christopher Clarks Schlafwandlern und von Herfried, auf den komme ich gleich, Münklers großem Krieg vollzogene Paradigmenwechsel der Geschichtswissenschaft. Geschicht auf diesen Paradigmenwechsel es stieg zehn Tage später, hocherfreut, die Kurt A. Stiftung ein zum Auftakt des Jubiläumsjahres 1914. 100 Jahre Erster Weltkrieg, 75 Jahre Zweiter und 25 Jahre Friedliche Revolution. Alles Jubiläen, die es zu feiern gilt. <lacht> Der verstorbene Stifter Kurt A. Korber schuf sich als NSDAP-Mitglied mit Rüstungsgeschäften ein erstes Vermögen und danach mit einem nahezu Weltmonopol für Zigarettenentwicklungsmaschinen ein gewaltiges Zweites. Am Stiftungssitz in Hamburg traten, mitorganisiert von dem bekannten Welthistoriker Sven Felix Kellerhoff, Cora Stephan zusammen mit dem Historiker und Fritz Thyssen-Fellow Thomas Weber auf, <köhnt> einem der drei Mitunterzeichner ihres Weltmanifests. Wenige Tage später diskutiert am Körpersitz in Berlin der Knopfgefährte Sönke Neitzel, ebenfalls Mitunterzeichner. Er ist Verfasser des Glaubenssatzes, dass wir erst seit Christopher Clark wissen, dass die Erde eine Kugel ist. Neitzel hat also diskutiert mit Herfried Münkler, dem zweiten Mann neben Clark, der zur <lacht> ideologischen nee, Runderneuerung der Deutschen angetreten ist. Er hat in sehr friedlicher und befruchtender Koexistenz mit Clark die zweite dicke Aufklärungsfibel geschrieben. Der große Krieg, die Welt 1914 bis 1918. Dort verkündet er auf Seite 784, die Zeit der einseitigen Schwarz-Weiß-Zeichnungen in der Ursachenforschung zum Ersten Weltkrieg ist vorbei. Und die von Hegel in seiner Vorrede zur Rechtsphilosophie Apostophilie Ach, Ach die Eule der Minerva, jetzt kann ich schon... Eule der Minerva, lass <lacht> doch mal, jetzt will sie nicht. Nein, nein, nein, <lacht> nein, lass mich wenigstens das hier sehen. Du gibst das jetzt her. <lacht> <lacht> ich kann doch jeder. Ich <lacht> oh sehe oh auch so schlecht und Brille. Wir so sind hier da, Herr Sender. Danke, Herr ja, also die Eule da Minerva inspiziert eine Landschaft, in der die mit den Ursachen und mit dem Verlauf des Ersten Weltkriegs befasste Forschung, nämlich er selbst, Münkler, inzwischen ihr Grau. In der Macht, in der alle Raubkatzen grau sind, hat Fritz Fischer mit seinen die deutsche Geschichte bis in die Gegenwart erhellenden Erkenntnissen keinen Platz. Münkler aber fliegt immer wenn es dunkel wird, als Eule der Minerva über den Berliner Regierungsviertel und lässt sich bei seinen immer häufigeren Auftritten gern so vorstellen. Professor Dr. Herfried Münkler ist Inhaber des Lehrstuhls für Politische Theorie am Institut für Sozialwissenschaften der Berliner Humboldt-Universität und zugleich einer der gefragtesten Politik. Politikberater Deutschlands, unter anderem für das Auswärtige Amt und das Kanzleramt. Sein weltweit rezipiertes Buch, Die neuen Kriege von 2002, markierte nach dem 11. September einen Paradigmenwechsel in der Kriegs- und Konfliktforschung. Und sein jüngstes Buch über den großen Krieg bleibt hoffentlich, so wie das Gewölle selbst der Eule der Minerva, unverdaulich. Geschrieben ist es mit Mitteln der Thyssen-Stiftung, vor allem aber durch das Opus Magnum Stipendium der VW-Stiftung, die sich immer so schwer tat, ihren Zwangsarbeitern eine kleine Entschädigung zu zahlen. Nun ein solches Buch kann nicht entstehen ohne Hilfe und Zugspruch. Rat und Tat. Und so wurde er auch 2012 in den Beirat der BAX. Bundesakademie für Sicherheitspolitik aufgenommen, die die Bundesregierung, die für die Bundesregierung ihre neuen Kriege vorbereitet. Münkler erläutert, dass die deutschen politischen Akteure aus Angst vor der Bevölkerung sich für Krieg entschieden. Sie standen unter dem Druck der Massen. Diese Massen hätten noch bis in den Juli 1914 für Frieden demonstriert. Doch das kippte zusehends. Die Massen, die auf Erlösung durch Krieg hofften, setzten die politischen Akteure unter Druck. Die fürchteten sich, ohne Krieg vor die Bevölkerung treten zu müssen. Da kam es kein Zurück. Der Politologe Mümbler erläuterte vor der Körperstiftung auch, zu welchem dringlichen, ja patriotischen Zweck er seine historische Wahrheit verkündet. Wir führen jetzt noch einmal eine Debatte um Fragen der historischen Wahrheit, aber vor allem auch um die Frage, welche Bedeutung hat Deutschland für die nächste Zeit im Spiel der Europäischen Union und wie muss ein Land, das in dieser zentralen Position wieder angekommen ist, wie muss sich das zu seiner Vergangenheit verhalten können? Wie viel Selbstbewusstsein muss es haben, um zu sagen, wir sind bereit, nicht nur die Hände uns fesseln zu lassen, sondern, er lachte, im Gegenteil Verantwortung zu übernehmen. Auf derselben Seite 784, auf der er sich als Eule der Minerva vorstellt, schreibt er, wenn Fritz Fischer recht hat, dann müsste man die geografische Verkleinerung und Aufspaltung Deutschlands, eingeschlossen die politische Teilung, als gerechte Strafe für die mutwillig angezettelten Kriege akzeptieren und begreifen, dass seine Nachbarn nie wieder einen solch gefährlichen Akteur in ihrer Mitte dulden würden. Ein Gedanke, den der Berater des Kanzleramtes und des Auswärtigen Amtes für unsinnig hält und dessen verständige Anwendung doch dazu geführt hätte, dass Deutschland heute wenigstens, wir haben es gleich, nicht wieder die herrschende Macht über Europa und mehr wäre. Wir schreiben den 8. Dezember 1912. Wilhelm II. war am Morgen mit dem festen, wenn auch irrsinnigen Glauben aufgestanden. England werde neutral bleiben wie 1870, wenn die Deutschen wieder in Frankreich einwaschen. Doch dann wurde ihm ein Brief seines Botschafters in London, Fürst von Lechnowski, vorgelegt. England, so berichtete dieser, von einem Gespräch mit Lord Helden, dem Sprecher des Foreign Office, werde unter keinen Umständen eine Niederwerfung der Franzosen dulden können. Wüden schrieb der Kaiser an den Brief sie werden es doch müssen. Herrn Byrd über die perfide Drückebergerei Albions, wenn denn das Schwert sprechen müsse, kritzelte Herr Wilhelm ans Ende des Lichnowski-Briefes, weil England so feige ist, Frankreich und Russland offen in diesem Falle sitzen zu lassen und so sehr neidisch ist auf uns und uns hasst. Deswegen sollen andere Mächte ihre Interessen nicht mit dem Schwert verteidigen dürfen, da es dann trotz aller Versicherung doch gegen uns geht. Das richtige Krämervolk, das nennt es Friedenspolitik, Balance of Power, der Endkampf der Slawen und Germanen, findet die Angelsachsen auf Seiten der Slawen und Gallien. Und dann berief er für 11 Uhr seine höchsten Militärs zum Kriegsrat ein. Helmut Graf von Molke, der Chef des großen Generalstabs, hielt einen Krieg für unvermeidlich. Je eher, desto besser. Admiral Georg Alexander von Müller empfahl gegen England den Unterseebootkrieg und Minen in der Themse. Doch Alfred von Tirpitz, einer der schärfsten Kriegstreiber, brachte das Problem vor. Der Nordostseekanal werde erst im Sommer 1914 ausgebaut sein. Vorher könnten darum die Großkampfschiffe der kaiserlichen Marine nicht in die Nordsee stechen zum Kampf gegen die Briten. Diesen bitteren Sachzwang beugten sich der Kaiser und seine Runde. Deutschland hat dann im August 1914 mit preußischer Bündlichkeit den Krieg geführt, den der Kaiser und seine Militärs im Dezember 1912 für diesen Zeitpunkt geplant haben und den auch Reichskanzler Bethmann Hollweg nach anfänglichen Zögern gewollt hatte. Darüber helfen weder Clark noch Mündner hinweg, so oft sie auch in ihrem Feldsuch gegen Deutschlands Schuld auftreten. Gut gefördert von der Bundesregierung, denn ihr Zeugnis ist wichtig, weil Deutschland, wie sein Bundespräsident verkündet, überall auf der Welt mehr Verantwortung, und weil Deutschland, wie der Politikchef unserer führten Wochenzeitung Die Zeit ungestraft bekennt, Krieg führen darf und muss, ich danke.